Meine liebe Karin, ich begrüße dich heute. Ich freue mich, dass du heute mit mir hier im Interview bist. Die Karin ist eine ganz, ganz wunderbare äh, Frau, die ja im Rohkostbereich Menschen unterstützt von ihrem emotionalen ähm, Hunger, glaube ich, ne, und Süchten ja von schlechter Ernährung freizukommen. Und die Karin, die war bei mir im Programm in der Mastermind Hardflow Finder Premium, speziell für Scanner Ladies. Und die Karin ist auch eine absolute vielbegabte Frau. Ne? Und ich glaube auch zudem noch hochsensibel. Und ähm, mhm. ja, es war mir eine Freude, mit Karin zusammenzuarbeiten. Und da ist auch ganz schön was passiert und ganz schön was bei herausgekommen. Und ähm, heute habe ich die Ehre, dass ich sie interviewen darf, dass ich sie einfach mal fragen darf, was da passiert ist. Und ähm, ja, vielleicht magst du einfach mal erzählen, Karin, wann, wann warst du denn bei mir in der Meine Ganz ehrlich, ich weiß tatsächlich auch nicht mehr, ich weiß, es war letztes Jahr, ne? Wann warst du denn bei mir? Genau. Nein, es war Ende Februar 2018, also dieses ah, Jahr. Ja und, genau. und ja, vielen Dank, dass ich da dabei sein kann und deine Fragen beantworten. Das ist ja eine Ehre, dass ich da dabei sein darf. Genau, also 2018, Ende Februar, war mhm. ich bei dir in der Gruppe. Ich wollte einfach unbedingt, äh, ja, ortsunabhängig und äh, finanziell frei werden. Das war, das mhm. war eigentlich meine größte Motivation. Äh, ich war jedes Mal, ja, was soll ich sagen, irgendwie Feuer und Flamme, wenn ich all diese Online-Business-Unternehmer, Unternehmerinnen sah, dann wollte ich das einfach unbedingt auch. Mhm. Und, äh, ja, so tüftelte ich an meinem äh, Online-Business rum. Ich wusste, äh, das Thema das würde etwas mit Gesundheit äh, zu tun haben, mit veganer Rohkost. Weil das eigentlich immer ja, recht äh, präsent in meinem Leben war. Mhm. Ich fragte mich schon als Kind, also meine Großmutter, sie war chronisch krank. Und ich fragte mich einfach immer, warum so viele ja, Medikamente bei ihr auf der Kommode standen, warum ihr dann die Ärzte nicht helfen konnten. Mhm. Und das hinterfragte ich schon als Kind und ich wusste, genau, mein Business würde einfach etwas mit der veganen Rohkost, mit gesunder Ernährung zu tun haben. Mhm. Wow! Und, äh, genau. Und ich muss sagen, genau, ich wusste auch etwas von einer Positionierung, ich dachte, ja, okay, die werde ich schnell machen, das wird schnell gehen und dann kann ich mit meinem Business starten. Aber da kam ich schon an meine Grenzen mit der Positionierung und ich verlor mich eigentlich immer mehr. Genau, da kam ich so an meine Grenzen und dann habe ich mir einen Webdesigner gebucht. Da habe ich gedacht, okay, wenn ich die Positionierung jetzt im Moment nicht machen kann, dann mache ich wenigstens mal eine Homepage. <lacht> Der Klassiker, <lacht> den ich so oft genau. habe. Warum funktioniert dein Herzensbusiness nicht, weil ich keine Homepage habe? <lacht> genau. Ich glaube überhaupt, ja, du brauchst gar keine Homepage. Ja. Yeah. Und genau. was hat dich denn dazu bewegt, ähm, ja, wie hast du mich gefunden und was hat dich dazu bewegt, dann in mein Programm zu kommen? Genau, eben ich buchte dann diesen Webdesigner und er war, er verzweifelte völlig mit mir, weil ich einfach nicht wusste, was ich eigentlich wollte. Ah. Ich hatte diese Klarheit nicht und mhm. dann brach ich die Zusammenarbeit mit ihm wieder ab. Genau. Und äh, ich verlor mich einfach immer mehr in der weiten Welt des Online-Marketing mhm. und verlor immer mehr meine Herzensvision, mein Herzensbusiness. Äh, nichts gegen all diese tollen Online-Marketing-Experten, äh, die ihre Ziele schon erreicht haben, aber bei mir braucht es einfach mehr Chaos in meinem Kopf. und Immer weniger Klarheit, genau. Mhm. Bis ich dann zu dir fand, genau. Bis ich dann zu dir fand, Veronique. Ja, <lacht> Wie hast du das eigentlich gefunden? War das durch die Gruppe? Das war durch die Gruppe, genau. Ah, ja. das, mhm. Ja. Mhm. Also für alle, die jetzt zuhören und ähm, noch nicht wissen, welche Gruppe, also ich habe eine Facebook-Gruppe für hochsensible, vielbegabte Frauen und ähm, ja, die heißt auch, äh, finde dein Herzensbusiness, oder nee, Herzensbusiness finden, ich habe sie immer mal wieder umbenannt, deswegen, Herzensbusiness finden als hochsensible Vielbegabte, genau. Ja, und da hast du mich dann gefunden und dann hatten wir ein genau. Klarheitsgespräch. ne? da habe ich dich gefunden und genau mit deiner glasklaren Positionierung hast du mich einfach genauer in meinem Herzen getroffen. Mhm. Ich erkannte mich sofort wieder. Ich ja. wusste nicht über Scanner-Persönlichkeiten, aber das gab bei mir wirklich wie ein Aha-Erlebnis, ein Ankommen. Ja. Okay. Ja. Genau. Daran erinnere ich mich auch. Was genau hat sich denn dann für dich verändert? Also, wo standest du denn dann nach der Mastermind mit mir? Die geht übrigens drei Monate, ne? im drei Monatsprogramm warst du bei mir. Und wo standest du danach? Ja, danach stand ich einfach mit der einem ausgereiften Business. Ich hatte eine glasklare Positionierung. Ich hatte ein viel stärkeres Mindset. Ich wusste um die wertvolle Arbeit, ja, mit äh, mit dem Mindset äh, zu arbeiten. Mhm. Ich habe eine wunderbare äh, Facebook-Gruppe. Genau, und ich äh, entwerfe jetzt ja. mein äh, Programm. Ja. ja, super, klasse. Und ich kann mich mhm. noch erinnern, dass bei dir auch so das Thema war, Ängste und Zweifel. Ne? Da waren ganz viele Ängste, ja. Zweifel sich zu zeigen, Angst ja. live zu gehen in der Gruppe. Ja. Und äh, wie dann auf einmal, das weiß ich noch ganz genau, die Karin wirklich, diejenige war in der Gruppe mit den anderen äh, Scanner Ladies, die sogar als erste dann rausgegangen ist mit dem Live-Video und alle waren so, wow, krass, du, echt, ja. so Ängste hattest. Ja? Und genau, ja. die Karin die da so Ängste hatte, die hat dann da ein Live hingelegt mhm. und war auf einmal total selbstbewusst, ganz anders total verwandelt. Das hat mich echt total im Herzen auch berührt, da habe ich mich richtig gefreut, ja. Ja, wunderschön, vielen Dank. Und ähm, ja. sag mal, mhm. ähm, was hat dir denn jetzt, was mich jetzt auch noch interessieren würde, was hat dir denn jetzt ganz besonders an der Zusammenarbeit mit mir als Coach am besten gefallen? Ja, so ganz äh, bereichernd war für mich halt auch die zweimal in der Woche stattfindenden äh, Live-Calls mit dir und den anderen mhm. Frauen in der Gruppe. Ja. Einfach deine klare Führung, deine hohe Empathie. Mhm. Und, genau. Und einfach irgendwie äh, die Gelegenheit zu haben, halt, wie in die Energie einzutauchen von einer erfolgreichen Herzensunternehmerin, das war wirklich irgendwie, oh. das ist genial, unschlagbar. Toll, wow, danke für das Feedback. Schön, geht ja. runter wie Öl. <lacht> ja, sehr, sehr schön. Die Karin sitzt übrigens in der Schweiz, ne? Du bist in der Schweiz. Genau. genau. Und ähm, ich sitze gerade in Goa, mir scheint gerade so ein bisschen die Sonne hier ins Gesicht. Ich gucke über den Laptop aufs Meer. Genau, und ich glaube, das ist ja auch ein Traum von dir, dass du ja dass du dann auch unabhängig bist ne, vom, vom ort mhm. genau Fair, absolut. Ja. das schaffst du mhm. auch ja und was ich auch immer wieder höre ist ja bei den einen dauert es länger bei den anderen geht schneller ne? und wenn man aber so noch vorher noch null selbstständig war und ähm, hat vom unternehmertum so gar keine ahnung ne? man fängt so ganz frisch an dann brauchen manche dinge doch auch ein bisschen länger zu reifen da muss ich mich als Coach in Geduld üben auch, weil ich dann immer pushe ne? und sage, so, oh, jetzt schnell, schnell und so weiter. Und ich jetzt aber auch einfach festgestellt habe, hey, wenn man vorher noch nie Unternehmer war, dann gewisse Dinge brauchen ein bisschen Zeit. Ne? Die Leute wollen mal schnell, schnell, in sechs Wochen sechsstellig und so weiter. Aber das Wichtigste ist einfach, das sehe ich auch immer wieder, dass man mit dem Herzen verbunden ist. Ne? Und das sieht man bei der Karin absolut. Wir posten hier dann auch nochmal unten drunter in die Kommentare ihre Gruppe, dass ihr Kontakt mit ihr haben könnt, dass ihr euch das mal angucken könnt. Sie macht wunderschöne, ähm, wunderschönen Content auch und hat eine ganz, ganz tolle Berufung gefunden, da Menschen zu helfen. Und ähm, was ich nämlich immer wieder sehe, ist, dass auch Freundinnen von mir unfassbar teure Coachings buchen, nach einem Jahr an genau dem gleichen Punkt stehen wie vorher, weil sie einfach irgendwas schnell machen wollten. Aber das Herz war gar nicht dabei. Ne? Und das ist einfach mega wichtig. Mhm. Was mich jetzt einfach abschließend ähm, interessiert, natürlich auch für die Zuschauer, was ist denn deine Positionierung? Was machst du denn? Was bietest du an? Was dein Angebot? Wem hilfst du bei was? Ja, ich helfe äh, Frauen. Die sich einfach ihrem Sein und ihrem Leben enorm eingeschränkt fühlen aufgrund halt von extremer Energielosigkeit mhm. und ständiger Müdigkeit einfach mehr vegane Rohkost, ja, in ihr Leben zu integrieren mhm. und auch ihre, und sich von Lebensmittelabhängigkeiten, die ihnen eben nicht gut tun und ihrem emotionalen Hunger zu überwinden. Genau, mhm. wow, cool, richtig cool. Und dafür bist du jetzt gerade dabei, ein Programm zu entwerfen. Ne? Also, wo ja. steht es ja schon? Hast du schon einen mhm. Starttermin, wann das Ganze wirklich startet? Ja, voraussichtlich 1. Februar 2019. Ah, super, Erste okay, Februar. aber das kriegt man dann mit in deiner Gruppe, ne? Ja. Natürlich. Okay. Weil du dieses Thema haben einfach so viele, ne, so diese Energielosigkeit, ja. wegen, ähm, ja, wegen falscher Ernährung, aber auch dieses ja. Thema, dass sie irgendwie aber auch davon nicht loskommen, ne, und dann doch immer wieder Dinge essen, die ihnen nicht gut tun, weil sie einfach, ja, das ist schon wie so eine Sucht ist, ne, deswegen ganz, ganz wertvolle Arbeit. Und gerade auch, wenn man im Business tätig ist, also, ist es umso wichtiger, dass man irgendwie einen klaren Geist hat, und dass man voller Energie ist, ne. Ja, prima, Karin. Ähm, wie heißt denn deine Gruppe? Äh, neue Energie als vegane Rohkost-Queen und überwinde deinen emotionalen Hunger. Wow, genau. cool. Okay, und darüber kann man Kontakt mit dir aufnehmen. Genau. Und ähm, Kann man sich denn jetzt schon bei dir bewerben für dein Programm ab Februar? Ähm, ja, ich äh, poste auch immer wieder regelmäßig halt Klarheitsgespräche. Es geht mhm. halt auch über das Klarheitsgespräch. Mhm. Also ein kostenloses genau. Gespräch, was du anbietest. Ja, genau, genau. Genau. Ein mhm. Klarheitsgespräch. genau. Da bewirbt man sich dann. Also man kann sich genau. nicht direkt zu dem Programm anmelden. Nein, kann man sich nicht. Mhm. Okay, cool. Und dann und hast du auch eine Webpage, bist du auf Instagram, wo bist du noch zu finden? Äh, auf Instagram, genau. Und halt eine Fanpage auf Facebook unter Karin Ariel Nussberger Feierabend oder unter mhm. meinem privaten Profil. Ist Karin Ariel Nussberger Feierabend. Thema. okay. Das werden wir alles in die Kommentare packen, ähm, damit die Leute dich auch finden und einfach sehen, was du da auch Tolles auf die Beine gestellt hast. Ne? Total mhm. klasse. Okay, meine Liebe, ich freue mich dass du zugesagt hattest für heute und ähm, dass wir das Interview Danke. führen durften und ich wünsche dir alles, alles Liebe und einen ganz super Start für Februar 2019, dass du ganz vielen Menschen hilfst, von ihrem emotionalen Hunger oder genau, um ihren Ernährungssüchten loszukommen, dass sie wieder voller Energie sind. Alles Liebe mhm. dafür. Vielen Dank. Danke, Vielen Dank. Ciao. Ciao.